Essen Hauptbahnhof nach Hagen Hauptbahnhof Herzlich willkommen in der Ruhr-Lennebahn der Abelio nach Hagen Hauptbahnhof. Nächste Station Essen Krei Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Wattenscheid. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station. Bochum Hauptbahnhof. Für Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station. Witten Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Wetter an der Ruhr. Bitte beachten Sie die Stufe zwischen Fahrzeug und Bahnsteinkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Hagen Vorhalle. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Hagen Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Für Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Abelio sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung links.